zieh dich aus, hab ne Idee, ab an See, Sonne scheint, niemand weint, alles cool, Sorgen weg, Grill an, Bogen aus, geht Tränke auf, Bücher zu, jetzt wird gefeiert, ist die Sonne wieder scheint. Jetzt hat der Stress mal Pause, den lassen wir zu Hause, jetzt und hier, der Moment, den kann uns keiner nehmen. Oh oh, wir feiern diesen Sommer. Was von überragend, oh oh oh oh oh oh oh oh oh und dann gehts noch ab zum oh oh Wir feiern diesen Sommer ab. oh oh oh oh oh oh wird oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh und dann geht's noch Und Badesachen, Nacht sieht niemand, was wir machen. Musik an, besser laut, dies Moment. Gänsehaut, nur ich und meine Freunde, alle tanzen und sind wir laut. Und jetzt hat der Stress mal Pause, den lassen wir zu Hause. Jetzt und hier, der Moment, den kann uns keiner nehmen. Oh, oh, oh. Wir feiern. Wir bleiben hier bis zum Vier und dann geht's noch ab zu mir. Wir feiern diesen Sommerabend, er wird sowas von überragend, ganz egal was auch passiert. Wir bleiben hier bis zum Vier und dann geht's noch ab zu mir. Sei froh um diesen Sommerabend, so krass, wie die Zeit vergeht. Es war doch eben eh es sehen, meine Burschen sehen. Ich glaub, wir müssen jetzt gehen. Halt, stopp, jetzt und hier, ein letztes Mal singen wir. Tanzen wild, rasten aus an diesem Sommerabend. Oh, oh. wir feiern diesen Sommerabend. Oh, oh, der wird sowas von überragend. Oh. Egal was auch passiert, wir bleiben hier bis zum Vier und dann geht's noch ab zum Ho. So, oh, wir feiern diesen Sommerabend So, oh, Er wird sowas von überragend hoch. So, oh, ganz egal, was auch passiert, wir bleiben hier bis zum Vier und dann geht's noch ab zum Ho. So, oh, wir feiern diesen Sommerabend. Und dann geht's nach ab zu mir. Oh, oh, oh.